So, neues Spiel, ja, hier mein Highscore, Leute, knackt den erstmal, 2960, ähm, also es ist wirklich romantisch, dieses Spiel, ja, es ist wirklich was zum, zum Runterbringen, es ist, ähm, es ist einfach ein schön gemachtes Spiel und das muss man auch genießen, okay, und wir werden es auch einfach genießen, wir werden jetzt zusammen hier reinschauen, mein Spielstand überschreiben und ich erkläre euch mal ganz kurz, wie es funktioniert. Also wir haben hier ein Hexagon, ist das richtig? Wer ist schlau? Hexagon. Äh, das ist ein Hexagon und wir haben hier rechts ein paar Scheiben, okay? Und ich kann die Scheiben jetzt hier anlegen und ich kann die vorher auch, ähm, ich kann die Ansicht drehen, ich kann die, die Scheiben auch drehen, ja, mit dem Mausrad und zum ähm, Runterbringen, so wie ich den Müll runter... Ähm, und dann kann man hier die drehen. Ihr seht immer, dass die so Seiten haben, ja? Also hier würde das jetzt zählen als Getreideseite und hier als Getreideseite, da unten, ja? Okay, jetzt die anderen auch, aber ihr seht halt, ne, diese Hexagons, die haben immer halt so, ja. Also wenn ich jetzt da was anlege gleich, ne, zeige ich euch jetzt mal, ich mache jetzt mal hier das hin. Ja, und jetzt mache ich ähm, hier mal den Wald hin, so. Und jetzt geht's los. Ja, jetzt fängt das Spiel erst richtig an, Leute, so am dritten Teil. Ähm, und zwar könnt ihr jetzt das so drehen und müsst das so drehen, dass das auch passt. Und ich könnte jetzt dumm sein, ja, bin ich ja nicht. Ich bin nicht dumm. Meine Kamera, so. Ähm, ich könnte jetzt dumm sein und das so hinsetzen, ja? Das würde auch bestimmt jeder von euch so machen. Aber ich nicht, denn ich bin schlau. Ihr müsst das drehen, so. Weil, ihr müsst Combos aufbauen, ja? Ihr müsst ein Kombo machen aus diesen Kärtchen, sodass ihr nachher ganz viele Fälle habt. Und dann könnt ihr gewisse Quests erledigen. Zum Beispiel ist jetzt hier eine Quest. Mach fünf... Oder mehr Bäume. Und hier ist die Quest macht drei oder mehr Bäume. So. Und jetzt kann ich halt die Sachen anlegen. Und damit ich halt weiter anbauen kann. Nicht so. Nein, nein, nein. Böse, böse. So machen. Okay? So. Und jetzt kann ich weitermachen. Jetzt, so würde ich das jetzt auch abschließen. So wäre das auch blöd. Dann könnte ich hier nichts mehr anlegen. ja Dann wäre das Feld auch zu Ende. Und deswegen muss man das immer so ein bisschen... ja Ihr müsst schlau sein. Jetzt kommen aber noch so Sachen, Leute, ja, jetzt kommen noch so Sachen, ihr könnt zum Beispiel Flüsse und Bahnstrecken, die könnt ihr nicht einfach so anfangen, ja, sondern die müssen immer irgendwie, keine Ahnung, so entlanglaufen und sowas, ja. Set Game Dorf Romantik, ja, hat das, kann das bitte Mod mal machen, Set Game Dorfromantik, Romantik. Habe ich ganz vergessen, Dankeschön, danke für den Hinweis, Ben auch, ja. Ja, das war ein Fail, okay. Ja, also ich würde das jetzt mal hier so anlegen, okay. Ich weiß jetzt nicht, warum das jetzt auf ein, 1 plus nur runtergeht dann. Ich, ich mach's so, ja. Jetzt haben wir zum Beispiel die Stadt hier. Die Spedat würde ich natürlich so anlegen, dass ich äh, hier die alte Stadt, ne, das alte Häuschen, so gesehen auch anlegen kann. Und habe jetzt unten so gesehen drei, ja, drei Möglichkeiten, weitere Häuser anzulegen. Das ist verdammt schlau, was ich da tue. So. Hier muss man ein bisschen aufpassen, ja, weil die, die Felder da, die sind, glaube ich, nicht ganz zusammen, ne. Man muss schon zusammenhängende Teile haben und ähm, ja, ich glaube, das wäre, wäre blöd, deswegen, ähm ja, so, und kannst nix. Und wenn man dann die Sachen zusammenlegt und große Kombos macht, dann kriegt man wieder neue Karten und man kriegt auch dann nachher ganz, ganz neue Karten und sowas. Also es ist wirklich ein schönes, ja, es ist wirklich ein Rum Romantisches Spiel. Oh, der Rock-Simulator ist fertig. Ähm, ja. Jetzt haben wir hier... Oh, ja. Ich weiß nicht, wie ich ernst bleibe. Ich hoffe, ich werde so irgendwann abgestumpft, dass du kannst dass mir das nicht... Dass, ...dass das nichts mehr ausmacht, weißt du? Ähm, so. So, jetzt hier die Starts, die bauen wir jetzt hier unten dran. Und dann... Und dann entspannen wir zusammen und erhalten ein neues Biom. Das Lavendelbiom. Dieses Lavendelbiom können wir dann später noch weiter ausbauen. Aber erst einmal werden wir unsere Quests erledigen. Denn das ist sehr, sehr wichtig. Das Problem wird nachher sein, dass uns diese scheiß Flüsse und die scheiß Bahnstrecken aus der Bahn werfen werden. Aber wir schaffen das. Wir schaffen das. Zusammen. Ihr und ich. Und du und sie. Und ich it das Essen muss mit. Lavendel ist sehr entspannt. Okay. Ist so besser? Ja. Soll ich lieber so mit euch reden? Weil so ein bisschen Romantik ist das ja auch. Oder? Wenn man so nah am Mikrofon dran ist. Okay. Okay. Weißt du, der eine Mod will das so, der andere Mod will das so. Aber warte mal, hörst du hier manchmal? Okay. Ja, ist ja gut. So, jetzt haben wir hier zum Beispiel das Ding hier, das macht einfach plus alles. Das macht plus alles. Das kann ich hier oben reinkletschen, ja, und kann jetzt überall wieder ansetzen, ja. Boss, Bob Ross... Ach, Leute, Leute, Leute. Und das hier, das verstehe ich jetzt nicht so ganz, ja, warum ich hier nicht ansetzen kann. Ich glaube, weil der Fluss dann nicht weitergeht, ne. Der Fluss würde dann einfach aufhören. Das möchten wir alle nicht. Wir möchten, dass der Fluss weitergeht. Bob Ross für Arme... So, und jetzt haben wir so das erste große Problem, finde ich. Diese Bahnstrecke, ja. Das, also Bahnstrecken sollten sie rauspatchen aus diesem Spiel. Das hat hier überhaupt nichts verloren. Ähm, ja. So. Und so geht es weiter. Und jetzt ist die Frage, Leute. Die habe ich an euch jetzt auch. Ist das jetzt ein Trash-Game oder ist das kein Trash-Game? Wer kann mir diese Frage beantworten? Ist das jetzt Trash oder Nicht. Natürlich nicht. Warum natürlich nicht? Du sagst das so, natürlich nicht. Aber theoretisch ist das der komplette Spielinhalt, ne? Überzeugt mich, Leute. Gebt doch mal Gas. Überzeugt mich doch mal. Stellt euch vor, ihr werdet bei eurem Boss und wollt mehr Geld haben. Und argumentiert, ja, warum dieses Spiel halt besonders ist. So. Also, ich muss schon sagen, es wird nachher sehr interessant werden, weil man versucht natürlich das bestmöglich aufzubauen und, ähm, das klappt halt manchmal nicht so gut, ja, oder man macht viele Fehler oder so. Ähm... Aber Bahnstrecken über das Land führen, voll romantisch. Das Spiel ist für den Deutschen Computerspielepreis preis nominiert. Also kein Trash. Deine Technologie von vorher hat beinhaltet, dass das Game unfertig ist. Das scheint mir bei diesem Game nicht der Fall zu sein. Okay? Äh, ist wie Domino, Domino spielen auch Millionen Menschen. Das würde keiner als Trash bezeichnen. Es wird knifflig, je weniger Karten du noch übrig hast. Mission zu erfüllen, um neue Karten zu bekommen. Sieht süß aus. Ist halt eines der typischen deutschen Spiele. <lacht> okay. Ähm, wenn ihr meine erste Meinung zu hören wollt, ja? Ich glaube auch nicht, dass es ein Trash-Spiel ist. Dafür ist es echt schick gemacht. Guckt euch mal an, wie, wie liebevoll, wie schön das aussieht, ja. Wir können aber ein bisschen näher reingehen. Man kann es drehen und so, dieses Zelt-Shading und so. Sieht schon schön aus. Ich würde. Wieso ruhig das im Stream? Ich würde auch nicht sagen, das ist Trash. Das ist schon. Es ist halt ein Puzzlespiel, ja. Das ist jetzt keins ähm, hier COD, wir ballern alles tot äh, und so, ja. Du kannst. Das nichts. Es ist halt wirklich so ein Knobelspiel auch. Guck mal, jetzt habe ich schon mit diesen. Plättchen hier so ein bisschen bisschen Frust, ne? Weil ich hier mit einiges versauen werde. So, ich würde auf jeden Fall das Feld hier weiterführen. Ehre. Ehre. Ehre. ich würde aber äh, einschlafen, das Spiel. Das zu spielen, glaube ich. Ja, aber das ist doch... Hör mal, Leute, ihr müsst nicht immer bis zum letzten Moment ein Horror-Game spielen oder irgendein Genshin oder so, ja, was euch total fertig macht, selig. Wenn ihr gerade wieder irgendwas gezogen habt und euer ganzes Geld reingekriegt und habt und nichts mehr zu fressen habt. Und äh, dann auf einmal äh, wieder irgendeine Scheiße zieht und dann frustriert ins Bett geht, ja? Also wenn ihr... <lacht> Schmeckt. Sekuya redet mit zwölf Zuschauern. Redet. Herzlich willkommen, ihr geilen Menschen. Ich bin Hans, der Allerd-Ansager. Der Bob im Stream heißt Stefan und er ist der Esel hier. Danke und viel Spaß. Dankeschön, Andi, danke für deinen Raid! Dankeschön, vielen lieben, lieben, lieben Dank, ja? Danke, dass du zum Cup geradet hast, sogar, ja? Danke, danke, danke, danke. Ich hoffe, du hattest einen schönen Stream. Phasmophobia! Haben wir eben darüber gesprochen. Macht's Bock noch? Fetzt es noch? Kamen ein paar neue Sachen, bitte. Ich möchte, dass bei Phasmophobia neue Sachen kommen. Bitte sag mir das. Ich habe schon lange nicht mal reingeschaut. Aber ich finde es traurig, dass es halt... Ich habe gedacht, das kriegt jetzt DLCs und neue Geister und so ein Zeug... Erzähl mir bitte was über Phasmophobia. So. Jetzt habe ich den Faden verloren. Jetzt habe ich den Faden verloren bei diesen Spielen. Ähm, genau, Genshin, ja, also wenn ihr bei Genshin richtig reingecached habt, Leute, ihr habt wieder 100 Euro reingeworfen, ihr wisst nicht, was ihr morgen fressen sollt und so, dann, dann, und noch Hallo an die ganzen, ganzen Leute, ja, Layer86, danke, dass du mitgeradelt bist, ja, vielen lieben Dank, dass du da bist und auch, äh, noch ein bisschen bleibst und, ähm, gibt neue Aufgaben, die gemacht werden müssen, Geister jagen, fieser, aber sonst halt dasselbe, ja, das ist schade, oder, Andi, ist das nicht schade? Das Spiel hat so viel Potenzial noch, die sollen bitte was daraus machen, ja? Okay. Genshin. Also ihr habt 100 Euro reingekasht, ja? Habt nichts mehr zu fressen zu Hause, könnt euch auch nichts mehr leisten, keine Rabendudeln, gar nichts mehr, müsst Toilettenpapier fressen. Ähm, und dann macht ihr einfach Dorfromantik an, okay? Ihr macht das Spiel einfach an, legt ein paar Puzzle aneinander. Und die Welt ist dann in Ordnung. Phil. Oh. Phil, danke, dass du so lange wach geblieben bist, ja, dass du so lange hier im Stream warst. Danke. Schlaf gut, ja. Und vielen lieben Dank für deine. Krass. Danke, ja, für deine ganzen Donations so heute. Das ist einfach krass, ja. Ähm, der, der Esel frisst zur Not auch Klopapier. Genau, so ist das, ja? Ähm, und dann macht ihr das Spiel hier an und... Ihr fühlt euch glücklich, ihr fühlt euch befreit. Ihr, ähm, Ihr wisst, dass die Welt gut ist. Ja? Ihr wisst, dass es... Dass es schöne Sachen gibt. Und nicht nur Frust und... Und diese komischen, äh... Wie heißen die? Die Charaktere da, wen, wen wollt ihr jetzt gerade ziehen? Wer ist im Banner oder so? Ja, das, das könnt ihr alles vergessen dann. Ihr seid einfach glücklich. Sorry, ich höre jetzt auf mit dem Genshin-Gebäche, ja. Ich höre jetzt auf. Und ich bin gespannt auf dieses, oh, ja. dieses VR-Genshin, was ihr da machen werdet. ja? Ich werde mir das anschauen. Oder allgemein VR-Shapet euch. Das würde ich gerne sehen, ja? Ja, absolut in Ordnung. Habt Spaß in Genshin, Leute. Wirklich. Ihr habt Spaß daran. Also VR ist geheim. achso, okay. VR, achso, okay. Da, die Sachen, die in VR passieren, bleiben in... Okay, ich verstehe das, ja. ja. Ja, ja, okay, ich verstehe das. Ähm, ja. Nein. Wenn es euch Spaß macht, ist okay. Ähm, müsst nur bitte, bitte, bitte nicht zu so viel reincachen, ja. Und Ach, ist eigentlich scheiße. Ihr seid alt genug. Wenn ihr da wollt, dann macht das, ja. Ich möchte nicht belehren. Okay, ich habe belehrt, aber ich möchte eigentlich nicht belehren. Ihr wisst, wie ich meine. Okay, guten Tag. So, so jetzt habe ich mir so viele, so viel Scheiße hier aufgebaut eigentlich, ja? Also ich habe hier das Problem, das werde ich nie wieder füllen können, das Ding hier, ne? Weil hier muss ein Fluss und Bahnsteig, ich habe da, da hab ich glaube ich, gerade voll lostmäßig alles kaputt gemacht. Äh, das, das war nicht sehr schlau, ja? Mein Dorf, das wächst schön weiter, aber ich habe da einfach, ich habe da einfach Scheiße geworden. Der arme Mann wird doch noch mehr verstehen, als ich es schon wurde. Da gibt es die Wasserbahn... Ach so, die Wasser... Ah, der Wasserbahnhof, der passt dahin. Basti, ich Basti, du magst das Spiel nicht. Du hast mir doch beim Hitman-Spielen gesagt, ja, Dorfromantik ist nicht so deins. Ist es doch deins geworden, oder was? Ah, jetzt muss ich hier ein bisschen aufpassen, damit ich hier die Häuser auf jeden Fall weiterbekomme. Ich hatte irgendwie einen Kopf, dass du gesagt hast, so näher, hm, ja, hm, hm, ist nicht so meins. Ach, du sagtest, du weißt nicht, was davon halten. Ja, guck mal, wie das bei mir ankam, ja? Vier-Ohren-Prinzip oder halt meine, auf meine doofen Ohren. Hier, guck mal, super-mega-Waldstück. Meine doofen Ohren waren das schuld. Wieso kann, wieso kann... Ach, die Bahn... Ich hab mir mit der Bahnstrecke alles kaputt gemacht. Nein! Wie zu Hause, ja. Ah! Leute, Leute, Leute. Ja, aber das ist Dorfromantik. Ja, das ist... Nix. Ich weiß, wenn es neue Sachen gibt, dann spielt man gerne damit. Aber wenn das jetzt jeden Stream immer kommt, du kannst nichts. Doch, ich kann ganz viel. So. Ja, ich glaube, ich habe schon 37 Teils habe ich noch. Komm, ich mache ein bisschen schneller. Ich mache jetzt mal Speed. Ja, ich mache jetzt ähm, Speed äh, Dorfromantik. So. Das knallen wir einfach hier hin. Nämlich meinen Scheiße scheißen Sound. Ja, nerv nerven die dich auch immer? Nerven dich deine Zuschauer? Und <lacht> Bitte, äh, macht euch mal Bett fertig, Zähne putzen gehen und sowas, ja? Dann legt euch schön hin. Und ähm, genießt einfach die Musik und meine Stimme. Und dann könnt ihr bravourös einschlafen. Hier, da kann mir das mal kurz erklären von den Dorfmatik-Spielern. Warum ist hier eine 8 plus und hier ist eine 52 plus? Oder heißt es nur, dass dann jetzt nur 8 fehlen oder was? Falls ich jemals hier einen Berührungssounds habe, möchte ich, dass es. Du kannst nichts ist. <lacht> Können Sie die? Ich habe den Cooldown hochgesetzt. Ja. Naja. Ja. Da fehlen dann nach acht oder mehr. Ah, okay, da fehlen dann 8 oder mehr. Guck mal, hier habe ich gerettet. Ja, hier habe ich gerettet. Super gut. Hat das gelben Sinn? Ja. Du musst halt immer versuchen, mit deinen Kärtchen hier immer weiterzukommen. Und irgendwann wird es immer schwerer, wie Fauli eben meinte. Nachher ist es so, dass du, ähm, dass dir diese Karten ausgeben. Ich habe jetzt 41 Stück. Wenn du nämlich die Quests danach nicht mehr schaffst, dann gehen dir die Kärtchen raus und irgendwann ja, ist das Spiel dann vorbei, ne? Weil hier guck mal, hier habe ich zum Beispiel ganz krasse Scheiße gebaut. Da ist nur der Wasserbahnhof, der mich retten kann. Auf den muss ich jetzt warten. Die Stadt habe ich jetzt geschafft und ich habe neue Teils bekommen. Und das geht dann so weiter. Und das kann man dann stundenlang spielen. Ähm, vielleicht sollte ich das mit den Trash Games auch noch ein bisschen überarbeiten, das Konzept, denn es ist kein Trash Game, aber es ist halt auch kein Triple A Titel, oder? Oder würdet ihr auch noch sagen, dass wir, das ist ein Triple-A-Titel? Ja. Ist wie Geldzählen. Alle Fünfer aneinander, alle Zehner aneinander. Ja, so ungefähr. Glaube ich. Jetzt weiß ich nicht, ob ich da vorne. Ich baue mal, ich baue mal hier den Fluss weiter. Ah, okay. Entschleunigen ist das Stichwort. Genau. Ja. Jackpack Differ war früher ein Stream. Da wurde da ist, da ist man nur ausgerastet, ja? Die ganze Zeit nur irgendwelche Scheiß JackPackTV TV aus ja etwas Neues. Wir, es ist neues Programm, Leute. Wir werden nur noch Dorfromantik spielen. Die ganze Zeit nur noch, nur noch solche Games. Ja? Triple B Titel. Typisch deutsches Indie Game, keine Story, aber halt irgendwie ausgewünschtes Gameplay. Langweilig? Na. Das ist ja jetzt auch eine harte Aussage, ne? Langweilig. Oh, guck mal, jetzt habe ich hier fast meinen. Mein, äh, den Scheiß hier verbaut. Oh Gott. Es ist bald nicht mehr romantisch. Ja, das Spiel ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Das, das stimmt. Das stimmt. Das Spiel ist auf jeden Fall absolut in Ordnung. Und das ist wirklich mega entspannt. Ich bin richtig entspannt. Ähm, ich bin so entspannt, ich könnte. Ich könnte zusammenbrechen. Das ist so. Hammer. Hammer. Ähm, das ist die Mucke vom Spiel. Das ist wirklich die Mucke vom Spiel. Also. Ja, sie trägt nochmal dazu zur Entspannung bei. Ja? Der Wasserbahnhof. Oh mein Gott, der rettet mir den Arsch da. Du hattest recht, basti dies Die ist jetzt... Warum ist da ein Kreuz? Warum ist da ein Kreuz? Kann mir das jemand erklären? Oder muss ich eine neue Stadt anfangen? Komm, ich fange eine neue Stadt an. Sorry. Ich fange eine neue Stadt da oben an. Die mache ich noch eben zu Ende. So. Na. Na. Na. Es sieht so aus, als ob du gerade die Map von Civilization aufbaust. Ja, das stimmt. <lacht> ähm, ja. Aber jetzt mal so, Leute. Seht es mal unter dem Gesicht, Gesichtspunkt entspannendes Spiel. Wenn ihr sagen würdet, ihr sucht was Entspannendes. Ich glaube, ich glaube ganz fest, dass das das Richtige wäre. Das ist das Richtige Spiel, wenn ihr... Einfach zwischendurch ein bisschen relaxen wollt. Da bin ich fest von überzeugt. Auf jeden. Wenn ihr natürlich auf solchen Spiele Spielen nicht äh, steht, klar, dem ist auch nicht mehr zu helfen, ne? Da würde ich Anno oder Rimworld auf friedlich machen. Ja, aber da musst du wieder zu viel denken, ja. Also ich bin ja auch so jemand, der nicht so gerne gedenkt. Ähm, bei dem Spiel musst du. Obwohl, da muss. Ich muss auch denken eigentlich. Eigentlich muss ich auch denken. Ja. Aber RimWorld, ähm, spielst du RimWorld? Ich habe jetzt auch mit RimWorld angefangen und ich habe in den ersten zwei Wochen irgendwie 50 Stunden reingemacht. Ähm, weil RimWorld ist einfach. es ist einfach ein mega krasses, geiles Spiel. Und wie ich am Anfang schon gesagt habe, Rimworld wird auch vielleicht ein Spiel sein, wenn ich dann äh, doch wieder regelmäßiger da bin. Ähm, dass ich äh, dann hier im Stream spielen werde, ja. Das ist so, neben den Trash-Games, die ich machen will, ist RimWorld das Spiel, das ich mir vorstellen kann. Das öfters hier zu spielen. Du hast noch 10 schon mehr als du. Ich habe ich hab bekommen, dass du über Genshin. Nein. Ich habe nicht über Genshin gelästert. Never. Genshin, Alter. Das ist, Genshin ist geil. Bruder. Kommt das überhaupt Genshin? Erre! Alter Falter! Junge, das ist gerade entspannend. Hört auf damit. So. Liebe Leute, ich möchte mit euch noch Revue passieren lassen, was heute so geschehen ist. Ja? Ich weiß ja nicht, was ihr vom ersten Stream nach vier Monaten Pause erwartet habt, ja, aber für mich war es ein Fest. Für mich war es wirklich ein Fest und ähm, es war wunder wunderschön. Mit euch zusammen. Und wir werden gleich noch ein paar Dinge, also Revue passieren lassen, aber ich hätte es mir nicht für vorstellen können, ja? Ähm, wir gehen gleich wieder in Just Chatting rüber, das will ich euch damit sagen. Wie he? Genshit? Gen aber aber Sven, bist du nicht der, der Genshin langsam, ja, dem die Genshin-Lust langsam verlässt? Es heißt sven -Shin. Ja, bist du nicht der, der so mittlerweile sagen muss, Genshin aller? Jo, da geht mein Neuwagen hin. Sven und Genshin ist Hassliebe, okay. Da, Leute, jetzt wird es schon komplizierter, seht ihr das? Ich kann schon bald nicht mehr. Ich habe die Flüsse total scheiße gemacht. Aber mein Korn fällt, Leute. Mein Kornfeld geht voll ab. Aus Protest spielt erstmal Rimworld. Viel Spaß bei Rimsworld. Also es ist jetzt schon so, dass ich schon mich gefordert fühle und sagen, sagen muss, ich will das jetzt noch schöner schaffen und besser schaffen. Also. Wie viel kostet das Spiel? Wisst ihr jetzt gerade? Wie viel das Spiel kostet? Was kostet hier das Spiel? Dorfromantik. Ja, die Flüsse. Die Flüsse haben's, Leute, die Flüsse aller. Da geht mein Neuwagen hin. Genau. Oh, guck mal hier. Oh! Noch eine krasse Stadt hier. Komm, den kleinen Pups, Pupsland machen wir dahin. 74 plus. Dahin. Hier noch eine geile Stadt aller. Geil. Ja. Und so geht das jetzt. Ähm, ich glaube, eine Runde dauert ungefähr zwei Jahre. Äh, schätze ich jetzt einfach mal, dass eine Runde zwei Jahre geht. Obwohl, ich habe nur noch 19 Teils, also ich glaube, so lange dauert es gar nicht mehr, dann bin ich Game Over. Dann ist Ende im Gelände. Wir machen. wir machen wir machen, das eben zu Ende, dauert noch 5 Minuten oder so. Und dann gucken wir mal rein. So, hier, da, zack, da habe ich ein bisschen verkackt. Hier noch, noch ein Ding hin. Äh, ähm, hier, da, so, geil. Geilo. Mega gut. Geil. Anne, wie gefällt dir denn? Anne, du wolltest es doch gesehen haben, ja? Genshin geht schon seit über fünf Monaten. Er ja, fühlt sich schon seit fünf Monaten davon belästigt für den Spiel. Boah, noch 87. Oh Gott, hier ist ganz schlimm. Da würde ich abschließen. Gott, jetzt kriege ich aber auch hier Assifelder. Das Spiel merkt, dass ich, dass ich aufhören will. Und gibt mir jetzt noch. Assi-Zeug. Scheiße. Ah, hier muss ich muss auch eine neue Stadt anfangen, ne? So. Ich habe Rimworld so vollgehauen, dass es jetzt erst geladen hat. Achso, wie viele Mods hast du denn drauf gemacht? Geil, mein, hier mein. Das ist der Schwarzwald, ja? Schwarzwald kann man auch bauen im Spiel. Ja, hier, das hier geht mir auf die Nerven zum Beispiel, ne, hier diese Lücken dazwischen nicht gelassen, aber ich bin auch voller Plepp in diesem Spiel, ja, also ich habe mir jetzt auch, glaube ich, nicht so viel Mühe gegeben, ähm, das können Menschen mit Geduld, können das viel schöner, ja, gibt ja wahrscheinlich, was ist das denn für ein Grafikfehler, gibt ja wahrscheinlich Leute, die, ähm, wirklich das Vorausplanen über mehrere Teils und sowas, so schlau bin ich ja gar nicht, ja, das würde ich ja niemals hinbekommen, aber ich, ich halte mich doch eigentlich ganz gut, oder, Fauli, du hast ja schon gespielt, halte ich mich ganz gut, oder sagst du eher so, <lacht> ähm, spiel doch wieder COD. Hab keine Geduld. <lacht> ja, okay, Anna. Ja, okay. Das ist genau Sapsis Spiel. Hat Sapsi so viel Geduld oder was? Die ist manchmal auch sehr aufbrausend. Ich glaube gar nicht, dass sie so viel Geduld hat. Ich glaube, das ist eine Lüge, die du gerade erzählst. Jawohl, ist so. Okay. Okay. okay. Sapsi ist ein Geduldsbob. Ja gut, du hast ja mit Sapsi mehr zu tun als ich. Hm. Ihr seid der Genshinierer alle. Oh Gott, ich habe so viele Teils kaputt gemacht, ja. Aber es gibt Ausnahmen. Ja. So, ich wollte eigentlich 80 Mal aufhören, aber das ist schon echt, ähm, schon schön. Es hört einfach nicht auf. Dieses Spiel ist einfach unendlich. Oh mein Gott. Kann man da verlieren? Ich glaube, da kann man gar nicht verlieren, ne? Das ist so ein Endlos-Game, so Bob-Game. Warte mal, hier ist so ein Wasserbahnhof wieder. Leute, der Wasserbahnhof ist die Rettung in der Not. Wasserbahnhof gönnt. Wenn die Karten weg sind. Ja, aber wer ist denn schon so bescheuert und lässt die Karten ausgehen? Also, das ist, der muss ja mega Bob sein, dann. Wer die Karten ausgehen lässt. Ah, da kommen bestimmt nachher noch obstrusere Sachen irgendwie hier, oder? Ah, ja, da fängt. Ja, ich muss irgendwie hier die Quest dann neu anfangen, ne? Ja? Ich warte noch zwei, drei Minuten. Also, okay. Meinst du dann das Ende oder was? So, hier noch eine Stadt hin. Easy game, easy. So. Das hier dahin geklatscht. Zack, hier. Keiner baut so schnell bei Dorfromantik wie ich. Ja, das können wir jetzt endlos machen. Das können wir jetzt endlos machen. Also, ich habe das Spiel durchgespielt, sage ich es einfach mal. Ähm, ja, das ist Dorfromantik, Leute. Ich finde es cool. Ich finde es cool. Also, wirklich so für, für mal so eine halbe Stunde, eine Stunde ein bisschen puzzeln oder sowas, ist das mega. Und ich glaube, es kostet 7 Euro oder sowas, ja. Also, wirklich, wirklich nices Game. Ja. Und so schön. Es ist echt schön.